Jo Leute, das wird irgendwie seht ihr, ich bin im Creative Modus. Das ist auch nicht die letzte play von Evil Minecraft. Hm. Das wird erstmal das vorzeitige Ende von Evil Minecraft. Ich tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich habe keinen Bock mehr auf den Mod. Ich ich habe sowas von gerade keinen Bock mehr auf diesen Mod, weil keine Ahnung. Ist das ist das Holz? Ja, ist das ist Ähm ja, und Deswegen wollte ich jetzt also, ja. Yeah. Deswegen beende ich es jetzt vorerst erstmal. Oh mein Gott. Ein schönes Haus. Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott, was ist hier drin? Okay. Eine Falle. Ja, es sind halt so Häuser, die spawnen immer in der Nähe von Dschungels. Und dann sind halt Kisten, dann kannst du alles halt finden. Das ist eine TNT-Falle meistens. Ähm, ja. Es ist halt das vorzeige Ende und ich werde erstmal kein Minecraft mehr auf diesem Kanal machen vorerst ähm, ich möchte mich jetzt anderen Projekten widmen und nicht dauernd pausieren so wie jetzt also der Space kommt ja nur in Stücken und deswegen ja es, so kann das halt nicht weitergehen das kann echt so nicht weitergehen Oxmaster ist abgebrochen weil ähm, die erstens nein also, nein. Die, die, die Nachfrage, also, ist viel zu gering, also ist viel zu gering, weil die meisten gucken kein Let's Play von Oxmas Die 2. Und es gibt schon zu viele Let's Plays davon. Und ja, man sieht es auch an den Aufrufen, also sagen wir es mal so, das ist jetzt nicht wirklich gefragt. Und ja, ich kann später mal irgendwann wieder eine. Äh, es aufnehmen, aber ich glaube, ich lösche die Videos auch, weil sie haben zwar sie haben vielleicht auch je 50 Aufrufe, aber jetzt durch die Zeit. Aber ich lösche es wieder. So als hätte es das Projekt nie gegeben. Ähm, ja, und dann werde ich halt mit neuen Projekten anfangen. Was kommen wird, da könnt ihr euch überraschen lassen. Okay, eigentlich müsste es. Ja, da kommt halt sowas wie ähm, wie heißt, wie heißt? Daisy kommt vielleicht mal ein paar Folgen. Ich weiß, es gibt so viel davon, aber ich habe halt mal Lust, da so ein bisschen aufzunehmen und das hochzuladen. Keine Sorge, es wird kein Dauer auf das Let's Play. Es werden immer noch mal wieder Folgen zwischendrin kommen. Ähm, was dann noch? Was was, was war es denn noch? Ganz kurz. Dann schauen wir mal ganz kurz, was ist noch. Ähm. Äh, wo was, was? Wo ja, ähm. Ah, ich versuche gerade zur Zeit ein altes Spiel von mir zu, wieder zu laufen zu kriegen. Und das würde ich dann gerne mit euch zocken. Aber das werden wir dann sehen, ob es das funktionieren wird. Ich hoffe es einfach mal. Zur kriege ich es noch nicht ganz gebacken. Aber, ja, vielleicht wird das ja noch. Und es wird, werden auf jeden Fall noch äh, viele weitere Projekte kommen. Deutlich viele weitere. Und ich bin immer wieder dankbar für meine Abonnenten auch wenn es viele davon leider nicht aktiv sind habe ich leider sehr stark feststellen müssen dass die meist 50 der abonnenten nicht aktiv sind vielleicht sogar 70 und ja finde ich schon ein bisschen schade aber was soll's also kann man ja nichts kann man ja nichts machen Deswegen würde ich jetzt, äh, was mich mal interessieren würde. Also wenn ihr dieses Video gesehen habt und wirklich auch fertig angeguckt habt und alles, dann schreibt bitte mal ähm, in die Kommentare, wenn ihr ein Abonnent seid. Ich bin ein aktiver Abonnent. Es würde mich nämlich gern mal interessieren, wer so alles aktiv ist und dass ich das auch mal äh, wirklich sehen kann, dass ich mal mir ein Bild davon machen kann, wer aktiv ist, wer nicht. Ja. Um. Ja. ich habe groß nicht mehr viel zu sagen Ich glaube Det äh, was äh. oh Echte Wars dann erstmal oh, mal ganz kurz Ich will hier nur mal kurz was gucken Was mich jetzt interessiert Was interessiert mich Ja es wird aber noch irgendwann die mod vorstellung von diesem mod kommen ich weiß nur nicht äh, was ich alles machen soll weil der mod hat schon einige sachen es ein ray alter alter was ist aus aus aus Okay. <lacht> das ist ja mal lollig. <lacht> Regen an, Regen aus. Regen an, Regen aus. Okay. Auf jeden Fall. Oh, stellen die Wolken fluffig. Ja. Sagen wir es mal so. Ich wünsche euch alles Gute und. Ah, oh man, irgendwie bin ich gerade irgendwie stocken. Ich weiß nicht wieso. Ich bleibe jetzt stehen. Konzentriere mich. Also bis zum nächsten Projekt, was ihr dann sehen werdet. Ich glaube, es ist jetzt gerade gar nicht aktiv, außer Dead Space manchmal, äh, was ich gerade nicht wirklich regelmäßig, überhaupt nicht regelmäßig aufnehmen kann. Ja, Oxymostay wird ja gelöscht und über Minecraft ist ja jetzt hiermit beendet. Dann freut euch auf neue Projekte. Bis dann, euer Mr. Chaos 96